La last la the last Night the La and the last and the last and the last la the last and Hier haben wir so viele Sachen gemacht. Wir haben gelacht und unsere Nachbarn verarscht. Da an der Platte haben wir so viel gezockt, von groß Fußballkarten bis in die Nacht. Wir haben uns gegenseitig Streiche gespielt und jetzt sitze ich hier und halt eine Hand. Das gedacht, schon eine schöne Zeit. Wir haben so viel gelacht und geweint Ich wünschte, es wäre immer noch so Seitdem wir zusammen sind, ist alles kaputt Ich könnte schwören, mit dir stimmt was nicht Ich sehe dich weinen innerlich Und ich frage mich, liegt das an mir? Ich habe Angst dass ich dich verliere ja, meine Mund, ja. meine mein Leben, meine Hurt Meine Hurt, ja, meine Hurt